So, und hier würde man jetzt denken, hm, hier ist es ganz schön leer, vielleicht Unlicht, vielleicht auch Geiz. Aber ah, sieht ein bisschen anders aus. Das einzige, was ich machen muss, ist ETA einsetzen. Okay, okay. Stimmt, wen tue ich nach vorne? Ich weiß es gar nicht. Ich würde mal sagen, maybe wieder mein Starter. Eigentlich bisher ja immer eine gute Idee. Machen wir es mal. Because why not? Ich bin Melanie. Nummer 4, der Top 4. Du heißt Mike? Sehr amüsant. Ich liebe Pokémon des Typs Unlicht. Ihr wilder, harter Ruf gefällt mir. Und sie sind wirklich stark. Glaubst du, du kannst es mit uns aufnehmen? Los, ich will mich amüsieren. Auf geht's. Okay. Die letzte Top 4 Mitglied. Das letzte Top 4 Mitglied. Die letzte bei der Top 4. Oh. Uh. Hübsches Kleid. Melanie mit ihrem Nachtara. Ja, ja. Das Ding heizen wir schön ein rein. Ja, ja, genau. Und dann reicht Level 40 noch mit da So wenig Damage habe ich jetzt aber auch nicht erwartet. Oha. Ich würde wieder Ruckzucki machen? Wahrscheinlich noch weniger, oder wie? Das macht einfach genauso viel. Oh, Finte. finde es nicht schlecht. Naja. Ich ein bisschen beim actually. vielleicht jetzt hier jetzt gleich auf den Na, auch den direkt es dauert so lange. Ja, komm, mach dein Finte. Okay, ich wechsel. Wisst ihr was? Ich wechsle Das kann der gerne machen. Mhm. Donnerschlag. Ah, ich muss auch bei, bei Donnerschlag. Ich glaube, ob er Donnerschlag wird killen, oder? ansatzweise kopflos mach ich gegen nach tara Was mach ich gegen ben und das ist ausgewichen und das trifft nicht yes kopflos und du bist down bis dann und Oh, es lebt noch dein ernst und natürlich kann es mich noch verwirren bevor ich sterbe bevor es stirbt aber vielleicht werde ich jetzt auch einfach mich selbst schlagen und sterbe hm? okay keine 6 hineinstehen haben nein. Okay. Okay. ach, findet er doch noch, ja, ja, ja. ja. ja. ja. ja. ja. cool, ja, komm ja ah, ja, ja, nee, wir wollen das, äh, das Sarah nicht killen, nein, warum auch? Würde ja gar keinen Sinn machen, das ist ach komm, jetzt kann ich an ja, nicht mehr verwirrt und es trifft, ah, es einfach Okay, das reicht mir. Das reicht mir. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Ich mache aber hoch zu keep. So sieht's aus. Ich habe die Schnauze voll von dir. Meine Güte. Tschüss. Nice, Level 40. Yeah. Das brauchen wir auch. Genga! Typ Gift. Uh, was ich da ist Typ... Daum, die, die, die, die, die, Äh die, die, Ich die, eigentlich ich Liga einsetzen? I guess? Mhm. Vor die, habe ich schon die, die, die, die, die, Gengar sollte man nicht rumalbern. Das Ding hat was auf Kasten. Oh, natürlich setzt es Fluch rein. Das habe ich echt nicht erwartet, aber ach man. Fluch macht halt das, dass Gänger die Hälfte seiner KP verliert und ich dadurch ständig Schaden nehme. Und ich kann das nicht durch Hyperheiler heilen. Und das ist so lange, bis äh, bis ich raus switche. Aber wenn ich nochmal reinflitsche, ich glaube dann zieht die, der zieht der Fluch immer noch. Bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Also, wisst ihr was? Ich wechsle jetzt zu Flamesack und dann hoffe ich auf äh, Treffer mit Ruckzuck. Was setzt es ein? Oh no, Abgangspunkt. Gengar versucht ein beidseitiges KO. Aber weißt du was? Ich heile mich jetzt diese Runde damit. Das, ich zähl. Ich weiß nicht, wie Abgangsbund funktioniert, aber ich glaube, wenn ich ein bisschen Zeit lasse, dann fehlt das vielleicht nicht mehr. Oh, natürlich durch Schleckerparalyse! Oh, god Nein, das geht trotzdem nicht! Mhm. Schlecker und das macht nicht viel damage zum Glück, okay? Puch, komm, treff einfach. Abgangsgrund, oh, verdammt. Ach, ich bin dumm! Das Ding ist doch geil! Ich äh, mach Normalattacke. Oh, sorry, alle habts wahrscheinlich schon 20 mal gesagt. Mike, bist du noch? Was zum Normalattacke, Geh Ja, sorry. Setz einfach weiter ein. Keine Ahnung, irgendwas. Setz einfach ein, bitte. Greif einfach an! Greif einfach an, bitte! Ich spule jetzt auch vor, das ist mir so egal, das ist mir so nervig gerade. Bleib an! Geht doch. Beigänger. Holy shit. Kramox. Perfekt. Amphi kann auch mal ein bisschen fighten. Okay. Donnerschlag! Ist das Ding wanted? Hm? Yes! Ja, Krambox ist nicht allzu gut. Erst mit äh, Kramchef, der äh, 4. Gen. Oh, die Floor. Das passt! Na, wir haben ein Was ich aber erstmal heilen sollte, habe ich... Wie viel Top-Gelesung habe ich? Zwei. Ich mache mir die lieber für später auf. Dann mache ich jetzt zwei einzelne Runden Heilung. Ah, oh, Blättertanz, Tanz. hat eine gute Attacke, aber ich bin Typ Feuer, also müsste es eigentlich fast gar nichts machen. Erstmal trotzdem 20 ungefähr. Verdammt, egal. Egal. Ähm, über Heiler. Ich hab nicht so viele, aber es ist der letzte Kampf. Danach kommt der Champion. Mhm. Jetzt wird's mehr Damage gemacht. Mach mal Flammenrad. Mach einfach auf. Einfach auf dann. wer macht das? One hit maybe? Nee. Leider kein One hit. Aber das Ding sitzt down. So, was soll das Punkt so wird das letzte Pokémon sein? Was wird das letzte sein? Hundemann! Das Ding ist Wasser! Äh, das Ding ist Feuer. Wasser ist sehr effektiv. Da tun wir Red rein. Also ich muss bedenken, wenn ich nicht one-hitze, wird es wahrscheinlich heilen. Daran muss ich denken, das muss ich bedenken. So. Surfer. Oh, das ist jetzt für den Schein. Okay, es macht nicht die Hälfte, es macht fast die Hälfte. Das heißt wir können weiterhin tanken, theoretisch. Außer es macht immer noch so eine gute Mehrheit Okay, habe ich erwartet. Ich muss auch erwarten, dass es gleich heilt. Deshalb heile ich mich gleich ab. Warum volltreffer genau jetzt? Leck mich. Ja, Genesung. gehst heilen. Dann guck mich, wie der Mensch macht. Wenn ich so viel mache, dann heile ich, belebe ich kurz Garabus wieder, mit der ev bekommt. Genesung, Verfolgung. Okay, nochmal Genesung. Okay, gut. ich mach das. Ich nicht so viel, nicht so viel, nicht so viel, nicht so viel, nicht so viel. Verdammt, wieso machst du so viel Damage? Ach komm, mach einfach Kaskade. Mach einfach Kaskade. Da mhm. arbeiten nicht so viel rum. Ja, okay. Behalte ich jetzt? Aber bin ich bin tot. Nein, ich bin tot. jetzt mal so lange Melding mal rein, nicht nicht angreifen, wir heilen, weil sie wird sich sowieso jetzt äh, heilen mit ihrem Heilitem. Ich belebe Gara äh, Red wieder, Redgar. So. Ja, Trank, da kommt er Okay, das heißt, er hat jetzt keinen Trank mehr und das heißt, wir können jetzt easy kill. Das heißt, sie wechseln rüber zu Red. Spulen bisschen vor, Flammenwurf wird uns nicht jucken. Verdammt, hat trotzdem so viel Damage? Na egal, wir heilen uns voll. Ich ein bisschen vor. Oh, egal. Okay, und jetzt greifen wir an mit okay. Surfer. Yeah, er ist jetzt einfach trotzdem im und ich glaube, ich sterbe dadurch. Ja, fucking Volltreffer. Jedes Mal dieser Scheiß Volltreffer. Ich kann nochmal mit medi rein ich gerade vielleicht versuche ich feuer gegen feuer aber vielleicht ist das ja eine bessere idee ich sie gerade sein okay nee, das macht keinen sinn das macht absolut keinen sinn versuch mal feuer gegen feuer ah nein verfolgung er ja, hat verfolgung gesetzt nein medi. okay ähm, Walzer vielleicht oder? Ja, das ist effektiv, das könnte eine gute Idee werden. Ja, Volltreffer macht auf jeden Fall schon mal Damage. Knirscher wird sehr... Ich ah, muss weiter angreifen, das ist die Attacke von Walzer. Yes! Yes! Heil dir, Walzer! Yeah! Damit haben wir die Top 4 besiegt! Nun, du bist gut. Das gefällt mir an deinem Trainer. Starke Pokémon, schwache Pokémon. Das ist nur eine subjektive Einschätzung anderer Menschen. Wirklich begabte Trainer gewinnen mit ihren Lieblings-Pokémon. Ich mag deinen Stil. Du so weißt, was wichtig ist. Schreit voran, der Champ wartet. Oh, der. Wir heilen uns dafür komplett auf. So Leute, das Finale von Pokémon Silber. Aber danach kommt noch die After Story, die wir komplett durchspielen werden. Wie bereits gesagt. Ja, das spriche ich vor. Das war jetzt so langweilig, schon wieder ab. Na gut, heilen, weil es vielleicht keine gute Idee. Wir haben 13 über Übertränke und ganz viele Beleber. Und ich würde sagen. ist soweit. Wir speichern nochmal sicherlich ab, ja? Let's go. I'm ready. Ich habe dich erwartet, Mike. Ich wusste, dass du mir aufgrund deiner Fähigkeiten eines Tages gegenüberstehen würdest. Worte sind hier fehl am Platze. Ein Kampf wird zeigen, wer der stärkere von uns beiden ist. Ich, der beste aller Trainer und Champ der Pokémon-Liga. Ich, Siegfried, der Drachenmeister, nehme deine Herausforderung an. Um, um, wir kämpfen, wir kämpfen, Champion Siegfried. Wow, was? Er ist ein Champion. Okay, wir werden ihn trotzdem vernichten. Sind vielen kennen wahrscheinlich viele. Das Welt werde ich den ganzen Kampf ab nicht mehr, nicht nicht mehr skippen. Diese Musik kann man einfach nicht skippen. Freiheitszerstörer Tracks hier, ja. Deshalb wirst du jetzt erstmal sterben. Bam bam bam bam bam bam bam. Du schreibst jetzt erstmal bam, bam bam. Du bist one hit. -Night. Kampf, dadadadadadum. Die haben beide sex Pokémon. Wie jetzt schon dein Dragorada? Holy Shit! Ist das ist ein ist? Ich weiß es nicht, ich glaube, das noch ein Jacker ist. Aber egal, wir müssen es trotzdem besiegen. Yeah, yeah, Versuch mal Donnerwelle, Mach das gleich! holy shit, warum sind elektro Pokémon nicht? Yeah! Yes, yes! Paraly! Bam. Holy shit, das ist nicht so gut. Ja. Wow. Oh. Alter. One Hit! Oh, Volltreffer! Ja! Überstrahl Volltreffer! Wie viel Glück muss man haben? Okay, das ist gar nicht mal so gut. Da brauche ich einen top lieber denn das brauche ich ganz dringend, um gegen dieses Ding zu anzukommen. Auf mein Arm. Es yeah, yeah. muss sich wieder aufladen. mit Chance habe ich jetzt genutzt und jetzt setze ich Luftstoß ein gegen das Dachentie und mache nochmal schon Damage. Der Leider bin ich paralysiert, nicht so gut, gut. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ich setze trotzdem Fliegen, Fliegen ein, ein. Genau. Wow, Leider treffe ich aber nicht. Sein Donner, aber dafür auch nicht. Das ist sehr, sehr gut. Oh mein Gott, ich habe gerade Angst gehabt. Oh mein Gott, nein. Was für Scheiße. Aber ich bin noch am Leben. Aber ich treffe nicht. Da. Ich, äh, das ist nicht gut. Versuche jetzt einfach ein weiteres Mal. Und er trifft mal wieder nicht. Ich darf dafür auch, auch nicht. nicht und Nein. Treffen beide nicht. Geile Runde. Ich setze Genesung ein. Ich setz einfach Genesung ein. Du wirst gleich ein kleines Schmal. Was? Okay. Naja. Okay down, Mann. mau, mau, oder nicht so viel. Ah, das bringt nichts, bringt nichts. Mal dumm. Nein. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Das sehr effektiv. Ich würde sagen, ich switch raus. Bye, bye, man sieht sich. Bye, we cracked them. Wir setzen wieder ein und dann hoffen wir auf einen Credit Oder was anderes da? Muss kommen, schreck zurück oder so. nein, das ist nicht so gut, nein, genau das wollte ich nicht! Okay, da hast es so gewollt. six ist tot! Nein! Weh, das ist ein Volltreffer! Ich überlebe das, wenn das kein Volltreffer ist, oder? Ja. Ich muss ich aufladen, das Ding. Ich, ich hab's, ich hab's erwartet, dass das passieren wird. Ich hab's erwartet. Mach diese Top Genesel rein, da. Full Heal und Paralyse weg. Oh, nein. Noch hat sich das Ding nicht geheilt. Ich weiß nicht, ob es ein starkes Dragoran ist oder ob er noch ein stärkeres hat, aber... Ich hoffe, das ist das starke Dragoran. Ja, dann ist es jetzt tot! Okay, Level 41. Das brauchen wir. Oh, Logia auch Level 42? Super! Freut mich! Jetzt werden wir es rausfinden! Hä? Gleiches Level oder bin ich gerade wie bisschen blöde? Ist das nicht das gleiche Level? Oh Gott, ich hab Angst! Der Kampf ist doch viel schwerer als ich dachte! Das hatte eigentlich in Silber nicht so schwer in den Kopf wie... Ne? Yes! Perfekt. Okay, auf Sicherheitshalber. Die noch nochmal rein donnern. Ich nehme jetzt schon über 40 Minuten auf. Alter. Oh, neta. Oh, ich brauche einen Ether, es tut mir leid, ich muss. Ich muss den Ether einsetzen. Natürlich trifft er auch. Ah, ja, klar. Nein, nicht Blizzard! Oh, bitte Frieden die einen, bitte Frieden. Ah, kann ich gar nicht, ich bin paralysiert. Okay. Ich mach kurz einen Hyperheiler mich diese Paralyse, weil die Paralyse auf den Sack geht. Mhm, perfekt. Ich traue mich nicht Baumwollsaal einzusetzen. Ich weiß halt, ich habe die eingesetzt. Ich weiß nicht, wie viel Damage das macht. Hast du überhaupt Damage? Ist das nicht irgendwie so eine Was ist das hin feuer ist nicht sehr so effektiv ich bin so dumm warum setze ich ach weißt du was kommt einfach dein walzer war war war wa greif an dein walzer scheiß auf die heilung ich wollte eigentlich keinen walzer einsetzen weil ich mich nicht heilen kann aber jetzt ist mir das so egal, das Ding geht mir auf die Nerven! YES! Okay, wir haben die Hälfte seines Teams down, glaube ich. Ja. Aerodactyl. Aerodactyl. Ich glaube, das Ding ist gesteinflug, flug, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber das ist das, was ich jetzt vermuten werde. Und deshalb wird Surfer sehr schön effektiv sein. Schon mal eine Steinattacke? Was? Alter. Okay, wahrscheinlich schon Gestein. Yes! Hälfte ist weg. Hälfte ist weg. Mehr wollte ich nicht. Das ist super. Das ist echt super. Okay, ich glaube, ich habe die zwei stärksten Pokémon frieden jetzt schon down. Und das waren die, die beiden drago Ich weiß ob noch ein drittes hat. Was ob noch ein drittes? Bestimmt. Ich bin vorspulen. Das ist besorgniserregend, aber ich habe gesagt, ich hole nicht vor. Es bringt nichts. Ich werde so oder so jetzt down. Ich gehe zu Lugia, Auch wenn er paralysiert ist. Ich halte ein bisschen gegen und dann ähm... mal drauf! Okay? Nein. Nein. Machen wir nicht. Ist okay, dann machen wir das nicht. Äh... Amphi ist halt besiegt. Ich pack mal mehr die Sachen rein. Ich halte Amphi. So, Amphi ist nur wieder am Leben. Er weilt wieder unter uns. Äh, es war klar, dass hier alle überstreiten können. Wer das in der Arena leitet, würde es am Ende Überschreit sie geben. So einer ist das. Ich opfere Melli. Es tut mir leid, Melli. Das hat man gekämpft, aber wir müssen nicht opfern. Amphi ist gerade viel wichtiger. Obwohl du kannst doch eine... Se kannst doch. Aufsetzen oder kannst du nicht mehr Nope. Zu langsam. Dies ist ein Kampf, der mir nicht gefällt. Donnerschlag! Yeah! Der Ding ist down! Das gibt es nicht, der hat drei Drago, wenn das jetzt das Schärger ist, wenn ist das jetzt, oh mein Gott, das ist das, oh mein Gott, das war ein Witz vorhin, 47, 47, jetzt kommt erst ein Jax-Pokémon, das war's, gern, ich kann mich nicht gewinnen, was macht Bodyguard nochmal, der verschleiert, was macht das, oh, das macht das, oh, Gott, der ist der schlau, ich versuche das mal mit dem Kopf. Äh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh, ich bin noch. Ich bin nichts, ich bin alles nichts. Ich bin so am Arsch. Ich bin so am Arsch. Ich bin, so Arsch. Ich bin so vor allem so underlevelt. Ich muss warten, bis Molly gerade... Ist damit die Donnerwelle einsetzen kann, Wutanfall oh, gar nicht mal so schlecht. Actually, Und doch ist es okay. Es macht viel zu viel Damage. Ich habe gedacht, das macht viel weniger. Okay, dann ist es doch schlecht. Dann ist es auch schlecht. Na, ich hab Wutanfall macht immer jede Runde mehr und mehr Damage. Kann das sein? Ich muss ich muss noch eine Welle versuchen. Ja, es ist. Vielleicht greifst du gar mit Wutangriff nicht an. Wutern voll. Ah, doch, Egal. Es ist paralysiert. Es ist paralysiert. Wie viele Punkte sind noch am Leben? Drei. Okay. Rauchwolke wäre ganz gut. Wäre sehr hilfreich jetzt. Ein bisschen Rauchwolke spammen. Paralyse und Rauchwolke ist ein großer Abwack. Das gefällt mir. Ich bin auch, Wir sind beide paralysiert, das ist weiß. Das ist, das ist mir bewusst. Trotzdem rauf da. Das Ding darf nicht angreifen. Und dann gibt es Leute, die sagen Rauchwolke ist keine gute Attacke. Hier seht es. Sehr gute Attacke. So, ein bisschen gespammt, Genauigkeit sinkt und Paralyse ist oben. Jetzt können wir schnell drauf da. Das macht doch nicht so viel. Da wäre sogar Rutsuki stärker. Das versuche ich jetzt mal. Was er trifft trotzdem? Oh oh. Oh oh. Oh oh, oh, oh. Okay, ich denke noch. Mhm. Ich heile mich lieber. Ich habe Angst. Ich darf jetzt wirklich nichts riskieren. Alter, die Folge geht so lange. Ich muss. Tut mir leid, ich klicke kurz raus, weil ich muss ganz kurz gucken, ob ich noch Speicherplatz habe. Oh ich habe noch Speicherplatz. Okay, perfekt. Weiter, komm, schnell, mal weiter raus. glaube, es ist jetzt das Glückste, was man kann. Yes, yes. Uh! Nein, hat eine genesung Ich habe Top Trank. Oh nein. Aber warte, Rauchwolke bleibt doch trotzdem noch da, der Effekt von Rauchwolke, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es der Fall. Das würde Oh mein Gott, das würde bedeuten, dass es gar nicht mehr so schlimm ist. Juckt, juckt. Du bist tot. Du bist weg. Du bist tot. Du bist weg. Yes. Verreck. Ja. Holy. Shit. Yeah. Das Ding ist down. Level 42. Oh mein Gott, ich bin überhaupt nicht vorbereitet anscheinend. ist also levelt? Ist ein Witz, oder? Das ist jetzt ein Witz, oder? Das ist jetzt ein Witz, oder? Das ist ein Witz, das Ding ist ein Witz, weg mit dir! Und damit Leute, haben wir den Champion Siegfried besiegt und sind der selber Champ! Woo! Das ist ein seltsames Gefühl. Ich bin nicht wütend, dass ich verloren habe. Ich bin glücklich. Glücklich, dass ich den Aufstieg eines neuen Champs miterleben durfte. Wow. du bist sehr stark geworden, Mike. Deine Pokémon haben deine Stärke und aufrechte Persönlichkeit akzeptiert. Auch du wirst zusammen mit deinen Pokémon stärker werden. Oh nein, alles ist vorbei! Professor Eich, wenn du nicht so langsam wärst! Oh, Mike. Es ist schon, es ist schon lange her. Du siehst erwachsener aus. Dein Sieg in der Liga ist einfach fantastisch. Deine Hingabe, das Vertrauen und die Liebe zu deinen Pokémon haben dir dies ermöglicht. Auch deine Pokémon waren super. Ihr Glaube an dich hat sie all das durchstehen lassen. Glückwunsch, Mike! Ein Interview mit dem neuen Champ! Äh, das wird mir alles ein wenig zu laut. Mike, kommst du mit mir? Moment! Wir haben das Interview fast vergessen! Ich war schon lange nicht mehr hier. Hier werden die Liga Champs für alle Ewigkeit begewürdigt. Ihre mutigen Pokémon sind auch auf aufgeführt. Hier und heute wurden wir Zeuge des Aufstiegs eines neuen Liga Champs. Eines Trainers, der Leidenschaft für und Vertrauen in seine Pokémon hat. Ein Trainer, dessen Erfolg auf Ausdauer und Entschlossenheit basiert. Der neue Liga Champ der alle Zeichen von Größe in sich vereint, Mike. Darf ich dich und deine Partner als Champs eintragen? Erklär doch. Und das war Pokémon, sehen meine lieben Freunde. Mit dabei war natürlich Tumdutu als Flamesack, Ampharos als Amphi, Obot als Ovoth Snoopelikat als Melly Charados als Red Gara Und natürlich Lugia als Lugia vergessen dürfen natürlich uns selbst nicht ohne uns selbst wäre das nicht zustande gewesen gesehene pokémon 179 bs wahrscheinlich gefangene Oder? 21 Brunch. professor als bewertung du wirst immer besser hast aber noch einen langen weg vor dir und damit ba, ba, ba. Hoffe ich hat's gefallen Das Let's Play Aus über 40 Folgen Alle 20 Minuten lang Manchmal auch 30. Und, yeah. Und jetzt dancen wir ein bisschen in den crab why not? Macht doch Spaß Oh okay. äh, ja, Ja! Pokémon Silber ist ein richtig nices Spiel, wer hat's gedacht? Ich wünschte, ich hatte damals Pokémon Silber gehabt. Ich hatte damals Kristall. Ähm, hab's aber mal bei meinem Bruder gespielt. Hab ihm immer geholfen, ein paar Pokémon zu leveln. Und dann irgendwann habe ich Blattgrün bekommen. Und das ist so ungefähr der Einstieg gewesen in mein Pokémon... Also mein Pokémon-Fan... Mein, mein Einstieg auf jeden Fall zu Pokémon. Mit Kristall und Blattgrün. Und ich muss ehrlich sagen, Silber hat mir sehr viel Spaß gemacht, vor allem äh, irgendwann mittendrin habe ich mein Kommenziel noch ein bisschen geändert und das hat auf jeden Fall noch dazu getragen, dass das Let's das Play besser geworden ist, wie ich finde. Und ja, ich mag die Credits hier. Alles in allem, ich würde persönlich lieber Hard Gold, Soul Silber spielen, also die Remakes. aber wir spielen ja Silber, Business so Gold, das ist ziemlich ähnlich. Welches halt noch schön den nostalgischen Faktor mit sich bringt. Den viele von euch vielleicht auch fühlen. Ich fühle ihn auch ein bisschen, weil ich habe ja Kristall gespielt und Pokémon Silber und Gold sind sehr ja ähnlich wie Kristall. Und damit danke an Game Freak, dass sie damals ein so schönes Spiel gemacht haben. Ende. Fragezeichen. Müsste jetzt eigentlich noch stehen, weil wir machen doch weiter, das ist vielleicht noch nicht vorbei. Das play ist noch nicht vorbei, denn ab der nächsten Folge gibt es die After Story. Ich sehe euch da. Ansonsten, ich hoffe ihr hattet einen schönen Tag. Ich hoffe es hat gefallen und dann sehen wir uns demnächst wieder. Haut rein!